Ich mache meine Ausbildung hier und bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich war in einer Maßnahme in Schkeuditz ein Jahr lang und dadurch haben wir dann im Internet geschaut, wegen Ausbildungsplätze und dazu kam ich dann zu dem Friseur, hat mich vorgestellt, hatte ein Praktikum und dann hat es funktioniert. Also die Ausbildung geht drei Jahre. Berufsschule ist immer ganz unterschiedlich, ich gehe in Blockunterricht, da hat man länger Salon und dann Schule zwei Wochen. Es macht alles Spaß, gerade so mit den Kunden, ja, es gibt eigentlich nichts, was mir jetzt nicht Spaß macht. Viele Salons geben da jetzt nicht viel Wert drauf, was getragen wird, aber bei uns ist es halt so, wir tragen schwarze Kleidung. Damit halt der Kunde, der reinkommt, weiß, dass wir zu dem Salon gehören. Ich hatte jetzt Theorie hier im Salon und fange jetzt im zweiten an, Haare zu schneiden. Ich würde den Jugendlichen den Tipp geben, dass sie es sich wirklich gut überlegen sollen. Also die Voraussetzung für unseren Beruf ist, dass man wirklich ein Menschenfreund ist, sehr gerne mit Menschen zusammenarbeitet und ansonsten wirklich also ein Willen zu der Arbeit und alles andere kommt von selber. Also wenn man das unbedingt möchte, braucht man keine Voraussetzungen mitzubringen, sondern das kriegen sie dann alles von uns beigebracht. Was wichtig ist, dass man wirklich sehr zugänglich ist, auf die Leute zugehen kann freundlich und pünktlich, ganz A und O. Wir laden die Azubis ein, das Gespräch ist entscheidend, wie sie sich geben, ob sie authentisch sind. Also für mich ist ganz wichtig, dass äh, Menschen im Allgemeinen und vor allem Auszubildende ehrlich sind. Das kriege ich auch ganz schnell raus. Und dann weiß ich, dass die auch geeignet sind für eine Ausbildung. Also wenn jemand mir was vormacht und vielleicht auch den Beruf gar nicht unbedingt lernen will, das kriegen wir ziemlich schnell mit. Und dann interessieren mich auch keine guten Zensoren. Welche Weiterbildungen sind möglich im Beruf? Sie können die Meisterschule machen. Das ist so die höchste Ausbildung, die Sie im Friseurberuf erreichen können. Damit haben Sie die Möglichkeit, selbst Unternehmer zu werden, selber ausbilden zu dürfen. Dann können Sie sich zur Maskenbildnerin ausbilden lassen, können am Theater arbeiten. Oder beim Film. Sie können sich als Visagistin ausbilden lassen. Das ist auch möglich, halt beim Film oder am Theater zu arbeiten. Und ja, dann können Sie auch noch für Friseurunternehmen arbeiten. Und das heißt Bühnenarbeit. Also wo Sie auf der Bühne, bei Shows, die Möglichkeiten gibt Also wenn Jugendliche sich für den Beruf interessieren, wäre es wichtig zu wissen, dass sie viel Kundenkontakt haben und sehr viel auf dem Bein sind. Jedoch uns bei unserem Beruf, der ist abwechslungsreich, auch was die körperliche Tätigkeit äh, betrifft, als es eigentlich nach außen immer suggeriert wird. Wir haben die Möglichkeit, wirklich viel im Sitzen zu arbeiten, im Stehen und sind auch viel in Bewegung, dass wir laufen können. Also eine gute Mischung. Aber das sollte ein Jugendlicher wissen und dass es eben Arbeitszeiten in der Dienstleistung von früh bis abends ist. Ne?